Hallo, ja hier ist ein kleiner Zwischenbericht vom Projekt von Quabena Denet in Ghana, neues Dorf Ghana. Ja, es sind äh, Toiletten gebaut worden, Humustoiletten, dann gibt es äh, Erweiterung des äh, Schweinestalls und äh, hier wird auch wieder mit Lehmsteinen gebaut, die vor Ort selber hergestellt werden aus lokalem Material von Handwerkern, die das traditionell noch machen der Nachwuchs äh, bei den Schweinen ist auch schon unterwegs. Der Platz steht zur Verfügung und der Sau geht es offenbar ziemlich gut hier. Ja und Hühner sind auch äh, inzwischen dort. Äh, die haben ja, einfach auch äh, jetzt schon Nachwuchs bekommen. Das sind die Kleinen hier. Auch die Hühnerstille sind die etwas älteren und die Hühner brauchen natürlich Futter und das wird natürlich in so einem Projekt mit Schwimmpflanzen gemacht. Die Entengrütze ähm, und es wird auch Azolla dazu geben, was halt dann von Hühnern, Enten, äh, Schweinen, aber auch von äh, Fischen gefressen wird. Das ist auch eine Fischzucht dann und äh, diese Azolla-Becken sind gebaut worden. Es gab dann eine Froschinvasion und die Frösche fressen das natürlich auch gerne. So musste man dann diese ähm, Teiche abdecken. Und nebenan werden halt Buschbohnen und ähm, äh, was war noch? Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ach ja, äh, äh, nach Gurken. Buschbohnen und Gurken bisher angebaut und woanders natürlich weiterhin Karotten und anderes Gemüse. Kompost wird hergestellt nach dem Therapeuterprinzip prinzip mit Holzkohle kompostiertes Material wird in den Boden eingearbeitet. Und so entsteht halt hier auch fruchtbarer Boden, der auch für den Gemüsebau geeignet ist. Und so gehen die Arbeiten weiter. Das ist der aktuelle Stand und die Arbeiten sind immer noch. Geld limitiert. Spenden über unseren gemeinnützigen Verein sind herzlich willkommen. Informationen dazu gibt es in der Internetseite, die hier unter dem Video steht. Für die bisherigen Spenden herzlichen Dank und weitere Spenden oder auch Mitwirkung im Projekt in Ghana herzlich willkommen.